<lacht> ich glaube, ich links ist das loppen. Ich bin raus. Okay. Steig oh, oh. Steigt bei mir, ey, oder so? Nein, nein, nein. Das ist das Schle denkbar schlechteste, Idee, die man machen kann. Ja, das ist echt, ist echt, ja. Danke. Wieso muss ich da scheinbar schlucken? Ah, oh, Alter. Weil du von Watch Dogs das Update noch nicht gekauft hast mit Handy, Autos, Nein, <lacht> <lacht> Oder so Cabrio. Ah, okay, gut. Jetzt mal mit ja, dem Kabel drücken, mal H oder H gedrückt halten oder sowas, dann soll er ja eigentlich das Verdeck aufgehen. Habe ich außergefunden, nach 10 Jahren endlich mal. Nach 10 Jahren GTA sprengen, gell? Ja. ja, GTA 5. Oh nein. Ja. Ich glaube, so lange habe ich noch nie Sterne gehabt, wie ich gerade Sterne habe. Es waren jetzt schon mindestens 15 Minuten. Und das Auto rollt ja, ja, einfach ist ja her. erst seit 13, ne? Hallo, oh, <lacht> Okay, ja. Oh mein Gott, ja, oh, die Zeiten, ey, vor der Win. Mhm, vor die Hose zu der Einladung schicken. Bringt momentan gar nichts, wenn ich nirgends drin bin, wo dann die Einladung ohne okay. mehr kann. Mensch, kann man nicht einfach irgendeinen Cheater aktivieren oder sowas, dass die ganzen Scheißkinder weg sind. Output von LS Customs ja, und wo bist du? Ja, aber die verfolgen ja. Ich bin ohne Reifen so langsam und kann überhaupt nicht lenken. Und die verfolgen mir einfach und dann und haben wir noch zwei Helikopter. dann fahren wir gemeinsam bei LS Customs. Nein, aber und bei dir werden nicht einsteigen, ja. weil dann explodieren wir sofort. Ja. Mhm. das alle alle meine Autos weg. sind die Autos weg. Was? Das sind alle Autos weg. Nein, ich hab auch schon mal den Bug gehabt, da waren alle meine Waffen weg. Du musst neu starten. Ich geh jetzt schnell aus und mein Gott. Wieso bin ich jetzt wieder? Lukas, steig jetzt schnell aber mir und fummeln sich das no, Cast. das no, ist. Is langweilig und bei dir geht ruhig schön. Wir müssen mhm. ja fast rückwärts. Weil es rückwärts besser geht, aber mehr Attraktion. Okay mein Friend, I'll take Jetzt hab ich kein Wanted Level mehr. Dafür <lacht> Ja, ja. Ja, ich muss kann. neu starten. So, oh, was machst du denn? Toll, jetzt ich spotty, Mama, oder? Okay. Nein, weißt, der hat so gesagt okay. damit. Hast du was? Mit deinem Mom. Weißt es rennt und dann habe ich Reifen. Das, ist, das sind die besten Voraussetzungen. Ich schieße aber den Tasten, Manager okay. Mhm. Ja. Was kann beste Mechanik LS für Wow. So, jetzt ist er repariert. Der schaut ja repariert sich gut aus. Wirklich? Mhm. Bist du bist übrigens ein Zuseher, gell? Okay? Die? Äh, drei? Ich hab ja. drei Zuschauer bei mir. Also. Redi, Bot, Xenuit und Werwolf. Ja, das bist du, Werwolf. ja Ach nee, aber vorhin hat's die ganze Zeit nur zwei OZ. ja Ich hab keine Ahnung. Aber der ist richtig schnell. Das ist das schnellste Auto. Ähm, mal ganz kurze Frage, Lukas. Da steht jetzt gerade, GTA ja wurde, nichts, äh, nicht sauber heruntergefahren. Ja, schließt das Fenster und öffnet's rein Äh, also, du schon, dann mach normal starten. Ganz klar. Okay. Oh mein Gott, von dem Bärl brauchst du leise ist Sektor hier. Musst du mal im Stream schauen, wie schnell das Auto ist. Ich gerade, aber es hat gut geleckt. Hm, mm, es leckt bei mir jetzt irgendwie. <lacht> und es bot einen so Spoiler das bei Geschwindigkeit aus. Wo, Stefan? Es ist bei Gamer so, dass Mutual Insurance ewig weiblich immer ist, gesetzt ist. Das war, ja, das war bei mir jetzt auch mal so, dass es ewig lang geweilt hat. Das <lacht> immer ständig gesetzt. ist. Wenn es besetzt ist, dann hast du kein Auto, das du wiederholen kannst. Boah, wow, ist die das schnell! Zwei sehen. Das war zu sehr. Da sind aber immer noch alle drei drin. Ja, keine Ahnung. kann man den Spoiler ändern, dass den an Spoiler auskommt? Nein, ein der, hat keinen, der hat keinen größeren Spoiler, das ist, der, das ist der Standard Spoiler und ich glaube, den kann man nicht ändern. Aber halt unterm dem Phone fährt der den Spoiler aus, ist wie beim Bugatti Veyron Supersports. Der fährt nach unter dem Phone aus. Den, den ich noch nicht Nein, das ist ein echtes Auto. Nein, weißt du, okay, den habe ich noch nicht gefunden. Ach so, ja, wow. Überrascht mich jetzt irgendwie, dass du den noch nicht gefunden ja. hast. So wo der Mundsimilier in ihr bin ja das ist echt so Und man eben erst eine Semi kaufen kann aber GTA wenn man kauft das war ja. wichtiger wichtiger es das heißt der Kevin hat sich GTA gekauft es auch mal gespielt und jetzt spielt er es nie wieder das ist echt der, der ist Beste. irgendwie ein dumm Ja. Der, der spielt immer noch CSGO obwohl er ja. dafür nicht viel spielt. Bei CSGO ist die Helikoptersteuerung, scheiße. <lacht> Nein, aber CSGO hat oh. einen, einen anderen Punkt, wo es gut ist wie Battlefield. Battlefield hat eine gute Grafik und Realismus und CSGO hat dann den Competitive-Dingsbums. Äh, also da, da wirst du halt gezogen vom Spiel, weil du besser sein möchtest wie andere. Und bei Battlefield ist es so, weil du spielen möchtest. Oder ich weiß nicht, wieso man Battlefield spielen möchte, aber das war nicht. Wow, es gibt gerade Sinn, wo sie sagt. Absolut, ja. Ne, meine Autos immer noch nicht. Dann haben sie in andere Garagen. Wie schaut's es mit dem Geld aus? Das ist, das ist komplett sein? da. Okay, ja wenn es noch da ist, so passt sie. Und wenn du ausgehst und ein Mechaniker aufforderst, das, ja, das probier ich jetzt gerade. Vielleicht in andere Garagen, das kann ja sein. Eclipse Tower Du kannst dann Rockstar Support schreiben, wenn es wirklich weg sind. Zenturne in Klammern <lacht> Lager, hä? Ja, das steht bei mir auch dort. Ich weiß nicht, was das heißt. Das steht bei mir bei meinem Zenturne auch dort, ja. Genau. Das ist <lacht> so ein Eckers. Das ist der nicht ist, weißt du? Mm -hmm. Naja, den brauche ich eh nicht. Aber gut. Zentorno ist eins also mein Lieblingsautos. Ich hab bloß nur euer Lieblingsauto. Und zwar? Den da. Weil der ist mega schnell einfach. Und ja. Das Handling? Das Handling finde ich ja super. Okay. Oh, das ist Sprungschatz. du? Okay, jetzt also nur eins ist schon wieder da. Bremsen du Radwurf. Oh, oh ja, was was ist hier erledigt. Mhm. Mm What the fuck? What the fuck? Was war dies jetzt? Ich höre nicht um einmal Sounds. Weil du gesagt hast, du musst leiser machen. Ich setze ihn glaube ich so als eh Das stimmt sogar recht, ja. Ich sollte sich gescheiden lassen. Ich würde sie jetzt entscheiden. Ich hab die Jungen unten mal beschissen. Ich kann so laut nicht dran, du bereichert. Ja, gut, ich hab dann jetzt. Äh, genau, eigentlich schon, oder? Da, da. Was habt ihr mit Adam und Kaspersky? Wo wem habt ihr das? Keine Ahnung.